Meisterwissen, Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren, Beraten, Vermitteln. Trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet: Vorteile der Gruppenorganisation. Was sind Vorteile der Gruppenorganisation? Vorteile der Gruppenorganisation sind: Zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern entsteht ein Leistungsdruck. Der Schutz des Einzelnen war Misserfolgen. Gruppen erkennen Probleme eher. Gruppen gleichen kurzfristige Leistungsausfälle aus, sowie der Umstand, dass Gruppen ganzheitlicher denken. Das war ein kurzer Einblick in das Thema Vorteile der Gruppenorganisation. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten vermitteln trat.